Ich würde sagen, dass Graswurzelengagement und soziale Bewegungen rund um offenen Zugang zu digitalen Inhalten genauso wichtig sind, wie dass das ganze Thema in der politischen Sphäre in Parlamenten ankommt und so quasi gemeinsam etwas bewegt werden kann.